Moin Sport2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Battle bzw. Vergleichsvideo. Es geht heute um den Nemesis 19.1 gegen den Nemesis 19+. Plus. Welcher Schuh ist besser, welcher Schuh lohnt es sich mehr zu kaufen. Das jetzt im Video, viel Spaß dabei und let's go! Ja Leute, kommen wir zur ersten Kategorie, was die Ballverarbeitung der Touch sein wird im Nemesis 19.1 und 19+. Plus. Hier gibt es keinen großen Unterschied, das liegt daran, dass das Obermaterial im Vorderfußbereich logischerweise dasselbe ist. Einziger Unterschied ist hier, dass keine Schnürung liegt beim 19-Plus-Schuh, heißt ja nicht umsonst Laceless-Schuh. Das ist jetzt kein Riesenvorteil, was Tripling oder Ballfarbe angeht. Aber nach meinem Empfinden ist es noch ein bisschen angenehmer, wenn keine Schnürung hier sitzt. Dadurch hat man natürlich noch mal einen etwas direkteren Touch, ist aber auch kein Riesenvorteil über dem 19.1. Allgemein gesagt kann man sagen, dass beide Schuhe wirklich hervorragend abliefern, was das Thema Ballverarbeitung angeht. Ja Leute, kommen wir zur zweiten Kategorie, und zwar zur Kategorie der Passform und des Komforts. Und hier ist definitiv der größte Unterschied zwischen den zwei Modellen. Es gilt nämlich zu beachten, dass natürlich der Nemesis 19.1 einen wirklich sehr guten Lockdown hat. Allerdings nur, wenn der Fuß wirklich zu dem Schuh passt. Das heißt, diesen Schuh sollte man vorher definitiv anprobieren. Ansonsten ist nämlich der Nemesis 19.1 durch die Schnürung definitiv die schlauere Lösung, weil man dann nochmal einen zusätzlichen Lockdown hat durch die Schnürung. Wie gesagt, der Nemesis 19 Plus, wenn ihr einen perfekten Fuß dazu habt, quasi wenn der Schuh euch perfekt passt, Habt ihr in diesem Schuh absolut keine Probleme, was Lockdown angeht. Allerdings, wenn ihr einen zu breiten oder zu schmalen Fuß habt, werdet ihr in diesem Pro äh, Schuh Probleme haben. Das habt ihr dann im Nemesis 19.1 nicht. Da habt ihr noch die Schnürung, die euch noch ein bisschen entgegenkommt. Wie gesagt, die schlauere Lösung allgemein gesagt ist der Nemesis 19.1. Aber wenn der Fuß zum Schuh passt, zum 19 Plus, ist auch dieser Schuh wirklich hervorragend. Ja, Leute, also kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, was dann die Verarbeitung und Haltbarkeit der beiden Nemesis Schuhe sein wird. Viele haben ja das Bedenken, dass beim Laceless-Schuh dieses Tape-Material schnell nachlässt, da quasi keine Schnürung ähm, die, die Dehnbarkeit quasi mit unterstützt, wie beim Nemesis 19.1. Dieses Problem hatte ich über den Zeitraum der Testphase hinweg nicht. Über längeren Zeitraum macht es definitiv Sinn, mit Schnürung zu spielen, da einfach mehr Lockdown durch die Schnürung noch generiert wird. Aber ansonsten machen wirklich beide Schuhe äh, im Bereich Haltbarkeit und Verarbeitung. Eine sehr gute Figur, vor allem was die Verklebung im Vorderfuß angeht. Der Vorteil ist, dass die Verklebung nicht unten liegt, sondern etwas erhöht. Das heißt, dass es am Kunstrasen nicht ganz so schnell zu Problemen kommt. Wie gesagt, auch in dieser Kategorie schließen beide Schuhe sehr gut ab. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum My Nemesis 19 Plus bzw. Also 19.1 gewesen sein. Beide Schuhe wirklich sehr, sehr krank. Deswegen jetzt eure Meinung. Schreibt mal einen Kommentar, welchen findet ihr besser? Den 19 Plus oder den 19.1 Kommentar da lassen. Bis dahin macht's gut, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein, bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.